Zwischen München und Augsburg liegt der altbayerische Landkreis Eichach-Friedberg. Auf den ersten Blick die Heimat von Pendlern, die in den beiden Großstädten arbeiten. Wer sich aber auf die Natur- und Kulturschätze dieser Gegend einlässt, kann viel entdecken. Hier wurde Geschichte geschrieben, zum Beispiel mit dem Stammsitz des bedeutendsten bayerischen Herrschergeschlechts. Nach dieser ehemaligen Burg von 1115 benannten sich die Wittelsbacher. Einen Katzensprung davon entfernt verbrachte die bekannteste Wittelsbacherin glückliche Kindertage, Sisi. Heute nennt sich der Landkreis Eichach-Friedberg mit seinen zwei Städten und den 22 Gemeinden das Wittelsbacher Land. Janina Maria Schmaus lebt hier in Unterwittelsbach. Das Sissi-Schloss, das Jagdschloss von Sissis Vater Max Josef in Bayern, hat Janina Maria schon öfter besucht. Es ist immer wieder schön, so ein bisschen in die Vergangenheit einzutauchen mit der Sissi. Und man hat ja natürlich auch diese Kindheitserinnerungen, gerade mit Romy Schneider, die Filme. Und es ist schon sehr spannend, dann zu wissen, sie hat tatsächlich hier auch einige Sommer verbracht. Ja, grüß dich, das mich, dass du zu mir ja. Schloss-Kastellanin Brigitte Neumeyer ist schon immer ein großer Sissi-Fan. Jedes Jahr gestaltet sie eine neue Ausstellung rund um das Leben der späteren Kaiserin Elisabeth von Österreich. Schreibt man die Sissi eigentlich mit einem S oder mit zwei? Ja, die Rome Schreider schreibt man mit zwei S in der Mitte. Das war eine rechtliche Sache damals, als der Sissi-Film gedreht worden ist. Der Ernst Marischka, das war ja Regisseur und Produzent des Filmes, der hätte den Namen vom Hause Habsburg oder die Rechte praktisch vom Hause Habsburg kaufen müssen, sagt man. Und dann mhm. hat er gesagt, schreiben wir es in der Mitten mit zwei S, um das Ganze zu umgehen. Aber die eigentliche Elisabeth schreibt mit einem S, also Sissi. Nach dem Selbstmord ihres einzigen Sohnes Rudolf trug Sissi keine prächtigen Gewänder mehr. Nein, original Original es ja nicht mehr. Nachdem Rudolf verstorben ist, hat sie alles vernichten lassen, was nicht die Farbe schwarz gehabt hat. Also Elisabeth ist nur mehr die letzten neun Jahre ihres Lebens nur mehr in Trauerkleidung gegangen, also nur mehr mhm. schwarz. Aber es ist ja sehr interessant, weil es gibt eine Frau in Ungarn, die hat dann von der Regierung ein paar Schnitte erhalten und die Kleider original, so wie es war, nachgenäht. Das Kleid ist, schaut zwar sehr wolkig aus, ist aber wahnsinnig schwer mit den ganzen Unterröcken drunter hat, wie mir jetzt alles in allem, die ganzen Stoffe mit dem ganzen Tüll, 100 Meter Stoff und 650 Sterne. circa. Mit 16 Jahren heiratete Sissi einen Habsburger. Ab nun waren ihr Leben und ihre Ehe mit Franz Josef bestimmt vom strengen spanischen Hofzeremoniell, festgehalten auf über 1000 Seiten. Ist denn das geregelt, dieses spanische Hofzeremoniell? Wie kann man sich das vorstellen? Das sind halt Paragraphen, die unter allen Umständen eingehalten werden müssen. Also Eine Kaiserin durfte die Kleidung nur einmal anziehen, eine Kaiserin musste immer Handschuhe tragen, eine Kaiserin durfte auch die Schuhe nur einmal anziehen oder eine Kaiserin durfte nur in einer Kutsche mit goldenen Speichen fahren. Also bis ganz Details runter ja, Wahnsinn. war das alles durchdacht. Also Wie man sich zu verhalten hat, wie, was eine Kaiserin zu sagen hatte, alles. Alles. Zum Mythos Sissi trug neben ihrer Freiheitsliebe auch ihr gewaltsamer Tod bei. Und nachdem jetzt Rudolf, ihr Sohn, ja verstorben war, hat Elisabeth ja eigentlich Todessehnsüchte. gehabt. Also, sie hat gemeint, wenn es schnell geht, lieber heute als morgen. Und ist ja dann in Genf 1898 von einem italienischen Anarchisten ermordet worden. Das war eigentlich äh, für sie eigentlich auch eine Erlösung. Sie hat ja gesagt, ihr wäre es am allerliebsten, wenn ihr die Seele aus einer kleinen Öffnung im Herzen verschwinden würde. Aber makaber, wie ist, genau so was. es. Mhm. Also, hat ja der italienische Anarchist hat ja ja diese 8 cm lange Pfeile dann ins Herz gerammt. Und das Interessante ist dann, dann kam ja raus, wo man eigentlich schon immer so ein bisschen gemunkelt hat: Elisabeth hatte, wie mir jetzt modern sagen, ein Tattoo. Mhm. Einen 5 cm hohen Anker auf der rechten Schulter. Sie wollte eigentlich immer Seebestattung, weil sie gesagt hat, nur auf dem Meer bin ich frei. Und vielleicht dieser kleine Anker, eine Befreiung. Wie oft sie hier war und wie viel Zeit Sissi in Unterwittelsbach verbracht hat, ist nicht genau bekannt. Da sie aber nur als Kind da war, dürften es wohl unbeschwerte Tage gewesen sein. Einen unbeschwerten Tag erleben heute auch Grundschüler der dritten und vierten Klasse. Auf dem Bauernhof, den die Familie Kreppold in Wilpersberg als eine der ersten hier in der Gegend auf biologische Landwirtschaft umstellte. Theresa Kreppold ist leidenschaftliche Landwirtin und zeigt den Kindern, wie viel Gutes im Vollkorn steckt. Ich möchte, dass ihr, jeder von euch, das probiert und dass ihr das Getreide kaut, dass ihr einen Urkaugummi herstellt. Und ich gebe jetzt jedem von euch, so, ihr müsst so ungefähr zehn Körner. Nehmen Und ihr schmeißt jetzt diese zehn Körner auf einmal im Mund und kaut die Schale runter, bitte. Habt ihr auch gemerkt, dass das richtig wenn ihr die Schale Ja. Ein bisschen hart, aber auch klebrig. Aber es ist auch nicht süß, sauer, es schmeckt irgendwie einfach. Es gibt so viel zu entdecken beim Projekttag, organisiert vom Wittelsbacher Landverein. Wer hätte gedacht, dass in einer Wiese so viele Heilkräuter versteckt sind? Es ist der Breitwegeri. Ganz wunderbar, Kinder. Das sind zwei Heilkräuter und das sind noch ganz viel mehr Heilkräuter. Und wenn auf der Wiese viele Kräuter sind, dann hält das unsere Kühe gesund. biologisch angebautes Gemüse ernten. Das macht Spaß. Und immer schön die Blätter abzupfen, damit die Rüben nicht faulen, sagt Hofherr Stefan Kreppold. Am schönsten aber sind die Tiere, die das Streicheln gewöhnt sind. Naja, bis auf die Enten vielleicht. Das Obst und Gemüse ungespritzt, einfach köstlich für alle. Mir hat am besten gefallen die Ziegen. Die Hasen. Ja. Und die Hühner. Die fühlen sich ja hier wohl. Und es ist ja jetzt keine Tierkehlerei, weil eigentlich hasse ich sowas, wenn Tiere eingesperrt sind. Und ja. In Eichach erinnern die mittelalterlichen Markttage alle drei Jahre an die Verleihung des Stadtrechts von 1347 und die darauffolgende Blütezeit der Stadt. Hier treffen wir auch Janina Maria Schmaus wieder. Die Schauspielerin und Musicaldarstellerin ist eine von Salomes Töchtern. So nennt sich die Bauchtanzgruppe. Ob es sowas hier schon im Mittelalter gab? Sagen wir es mal so, wir haben natürlich auch sehr viel recherchiert und natürlich geguckt, wie authentisch... Ist es denn, wir müssen uns natürlich auch an Vorlagen der Stadt halten, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wir wollen natürlich auch, dass es authentisch rüberkommt, dass es echt so echt wie möglich ist. Und ob ihr es glaubt oder nicht, diese Geschichte, die hat sich zugetragen hier in eurem Wittelsbacher Lande. Und wir, wir haben einen nicht ganz unerheblichen Teil dazu beigetragen. Und den möchten wir euch jetzt vorspielen. Schauspiel, Gesang und vor allem Tanz. Alles, um das Volk zu unterhalten. Früher wie heute. Tagelang taucht Eichach ins Mittelalter ein. In der Innenstadt vom oberen bis zum unteren Tor. Höhepunkt ist der große Festumzug am letzten Festtag, dem Sonntag. Lang moderiert den Umzug der Darsteller, die aus Eichach und Umgebung kommen. Auch für ihn hat das Mittelalter eine große Anziehungskraft. Und das Mittelalter fasziniert uns, weil es natürlich eine Zeit ist, die sehr quellenarm ist und wir deswegen sehr viel hineininterpretieren müssen und auch hineininterpretieren können und wir wesentlich größere Freiräume den Menschen zugestehen, was Mittelalter sein kann wie Mittelalter gewesen sein könnte. Im wirklichen Leben ist der Historiker Christoph Lang der Leiter des Stadtmuseums in Eichach. Hier ist die Geschichte der Stadt detailreich und liebevoll aufbereitet. Und das Museum zeigt einen ganz besonderen Schatz, der für ganz Bayern von Bedeutung ist. Einzelne zusammengebastelte Zettelchen, die akribisch auflisten, wie viele Soldaten, Offiziere, aber auch Pferde während der Napoleonischen Kriege bei einem Wirt in Eichach untergebracht und verpflegt worden waren. Und diese Sammlung an Einquartierungen, die zeigt halt irgendwie auf 15 Meter Länge die Belastungen, die Bedrückungen, die die Zivilbevölkerung in Kriegszeiten einfach zu erleiden hat. Und dieser Wirt hat sie gesammelt. Lorenz Alois Gerhauser reichte die Quartierzettel auf der Papierbahn bei der Regierung ein, um Schuldigung für seine Kriegserlittenheiten zu erhalten. Die Ausgaben hat er, wie so viele andere damals, nie erstattet bekommen. Diese Einquartierungszettel gehen ja bis 1816 und ein Jahr später 1817 hat er sozusagen Privatinsolvenz anmelden müssen. Also er, hat, er war bankrott. Bereits im Mittelalter wurde im Benediktinerinnenkloster in Kübach Bier gebraut. Seit über 150 Jahren ist die Brauerei nun im Besitz der Familie Beck-Peckers. Sie erwarb das Gut 1862 vom Wittelsbacher Herzog Max in Bayern. Das Wappentier bezieht sich auf die italienische Seitenlinie. Pecos bedeutet Steinbock. 60.000 Hektoliter werden hier jährlich gebraut. Die Brauerei hat das Qualitätssiegel des Wittelsbacher Lands, unter anderem für ihre Regionalität, den Umweltschutz und ihr soziales Engagement. Wer von Osten in das Wittelsbacher Land kommt, der trifft gleich in Sielenbach auf die Wallfahrtskirche Maria Birnbaum, die so ganz anders aussieht als andere. Irgendwie orthodox, oder? Das liegt daran, dass der Bauherr Philipp Jakob von Kaltenthal des Öfteren in die Türkei gereist war und von dort seine Inspiration mitbrachte. Um 1600 war hier eine Pietà in einem Martal aufgestellt worden. Im Dreißigjährigen Krieg zündeten schwedische Soldaten den Bildstock an und warfen die Figur ins Moor. Dort fand sie ein Dorfhirte und stellte sie in einen hohlen Birnbaum, an dem es bald zu Wunderheilungen kam. Pater Bonifatius vom Deutschen Orden zeigt interessierten Besuchern gern, wie es hinter dem Altar aussieht. Dort kann man den jahrhundertealten Stamm des Birnbaums nämlich noch sehen. Ja, was wir hier sehen, ist der Überrest des originalen Birnbaums, der der Namensgeber für diese Kirche ist, in den durch den Hirten eben die Figur hier reingestellt worden ist. Und der dann, als die Kirche dann gebaut worden ist, leider in die Kirche eingebaut worden ist, weil die Kirche größer geworden ist als ursprünglich geplant. Und man musste sich dann überlegen, weil ein Baum in einem Gebäude lebt nicht lange, was man auf lange Sicht mit dem Baum tut. Und nachdem der Baum dann abgestorben war, hatte man überlegt, den Baum eben abzusägen, ober-, unterhalb der Baumkrone und oberhalb der Wurzeln, und den hinter dem Hochaltar verschwinden zu lassen, sodass es eben auch keinen trostlosen Anblick mehr gibt, in einem Baum ohne Blätter in der Kirche sieht halt doch nicht so schön aus. Das Gnadenbild befindet sich noch im Baum, in der Aushöhlung, in die es ursprünglich reingestellt worden ist. Und die schaut jetzt eben hier zum Hochaltar vorne raus, sodass man von vorne die Figur eben sehen kann. Weite Teile des Wittelsbacher Lands sind von sanften Hügeln geprägt. Ja, millionen alte Ablagerungen haben den Boden teilweise sandig gemacht, wie hier im Schinnbachtal. Angela Rieblinger, die Leiterin des Landschaftspflegeverbands, arbeitet hier mit den örtlichen Landwirten zusammen. Da die Hügel teilweise sehr steil sind, wird von Hand gemäht und gerecht, um die Wiesen offen zu halten. Das sichert den Lebensraum von Pflanzen und Insekten, die nur auf solch magerem Boden vorkommen. Angela Rieblinger ist auf dem Weg in den Süden des Landkreises, in die Kissinger Heide. Hier bestimmte der Lech über Jahrhunderte die Landschaft. Durch seine Hochwasser- und die einstige Wanderschäferei ist eine einmalige Naturlandschaft entstanden, die heute aber nur durch das Eingreifen des Menschen weiter Bestand hat. In der Kissinger Heide wachsen viele Pflanzen der Roten Liste. Bei einer sogenannten Mähgutübertragung werden die seltenen Pflanzen, sobald sie verblüht sind, gezielt gemäht und auf artenarmen Wiesen wieder gesät. So entstehen eine neue Heide und damit neuer Lebensraum für Insekten und Reptilien. Und für uns Menschen zeigt sich die Kissinger Heide so das ganze Jahr hindurch in einem immer wieder neuen Kleid. Ja, was hier ganz besonders ist, jedes Mal, wenn man da ist, hat man ein ganz anderes Bild vor sich. Im Frühjahr zum Beispiel, wenn man kommt, ist, kann man die Küchenschelle hier sehen, dann ist es richtig schön lila, später die Graslilie und so geht es im Jahresverlauf fort. Jedes Mal ist eine andere, ein anderes Farbspiel dann einfach von den Blüten vorhanden. Das ist ähm, richtig schön jedes Mal zum Sehen. Friedberg. Mit knapp 30.000 Einwohnern ist sie die größte Stadt im Wittelsbacher Land. Als bayerische Grenzbastion gegen die schwäbische Reichsstadt Augsburg, die nur wenige Kilometer entfernt ist, wurde sie 1264 von Ludwig dem Strengen gegründet. Von den Kriegen und Kämpfen, die Friedberg im Laufe der Jahrhunderte durchstehen musste, zeugen noch heute die Festungsmauern am Rande der Altstadt. Stadt ist seit jeher das Wittelsbacher Schloss. Hier sind kleine und große Kunstwerke untergebracht, die die Stadt berühmt gemacht haben. Uhren. Und weil nicht alle Schätze gleichzeitig im Museum ausgestellt werden können, gibt es ein geheimes Depot, in das Janina Maria Schmaus heute eingeladen ist. Von der Museumsleiterin Dr. Alice Arnold Becker. Genau, da sehen Sie hier an unserer Gemäldewand einige Exponate aus unserem... Stand. Mhm. Ähm, wann war denn die Blütezeit der Uhrmacher? Also, die Blütezeit war im 18. Jahrhundert, aber es beginnt schon früher, im 16. Jahrhundert nämlich, als die Herzöge von Bayern oft hier waren, in Augsburg auch. Und man muss sich vorstellen, Friedberg war eine Grenzstadt. Also, hier endete das Herzogtum Bayern. Und die bayerischen Herzöge waren so clever, Augsburger Uhrmacher hier rüber zu locken, über die Grenze, haben ihnen gute Bedingungen geboten zum Arbeiten. Und so hat sich das peu à peu entwickelt. Und wenn Sie sich vorstellen, so Ende des 18. Jahrhunderts lebten hier ungefähr 1800, 2000 Menschen und davon waren doch 70 Uhrmachermeister, das ist schon jede Menge. Und man muss sich auch vorstellen, dass ähm, auch Frauen mitgearbeitet haben und ähm, zum Teil auch Kinder und es viele Zulieferer gab. Mhm. Und ein ganz schönes Beispiel für uns, ein ganz wichtiges Dokument sind diese beiden Porträts von den, ähm, dem uhrmacher ehepaar Baumann, Sebastian Baumann und seine Frau. Also noch wichtiger fast finde ich das Frauenporträt, weil man eben sieht, dass Frau Baumann ein Uhrmacherwerkzeug in der Hand hält. Sie hat hier nämlich eine sogenannte Klobensäge und mhm. eingespannt ähm, ist eine Brücke, eine kleine, äh, ein kleines Uhrenteil. Zeige ich Ihnen mal die Uhren. Genau, ah, okay. no, das geht nämlich relativ schwer von hier aus. Ich nicht, das geht schon. <lacht> Danke. Aber es ist besser als elektrisch letztendlich, weil es ein erwartungsintensives Uhr auf dem Die Friedberger Uhrmacher waren ja im Wesentlichen Kleinuhrmacher. Das heißt, sie haben kleinformatige, transportable Uhren gemacht. Und eine absolute Besonderheit sind diese großen Kutschenuhren. Also quasi vergrößerte Taschenuhren. Vielleicht können wir die mal hier hinlegen. Kutschenuhr. Das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Hat ja. man denn Kutschenuhren gemacht? Der Name ist tatsächlich ein bisschen verwirrend, aber ähm, im Prinzip ist es eine Reiseuhr. Und wie konnte man früher reisen, entweder zu Fuß, zu Pferd oder in der Kutsche? Ja. Ich denke, daher kommt der Name. Also Sie sehen, das ist ein echtes Prestigeobjekt. Der ja, ist ganz aufwendig gemacht, dieses Gehäuse mhm. hier, diese schöne Silberarbeit. Das wahre Geheimnis liegt ja eigentlich im Inneren. Also mal schauen, dass wir sie aufbekommen. Mhm. Oh, wow. das ist auch noch vergoldet. Genau. Genau, also das mhm. ist wunderschön gemacht und Sie sehen hier, Wahnsinn. dieses Element hatte quasi die Frau Baumann vorhin auf dem Porträt in ihrer Klobensäge eingespannt. Das sind ganz fein gravierte Kloben und Brücken. Sie sehen sich hier die kleine Fratze unten? Tatsächlich, die habe ich zum ersten Mal gar nichts gesehen. Genau, jetzt zeige ich einen ganz anderen Uhrentypus auch eine Besonderheit, diese Nachtlichtprojektionsuhr hier in diesem... Frank, sie das sehen. Ah, was projiziert sie jetzt? Oder, oder wie kann man das jetzt verstehen? Dass man... Vielleicht haben Sie das heutzutage auch schon gesehen, es gibt es ja immer noch. Ähm, da wird eine Kerze in das Gehäuse gestellt ah. und hinter dieser Linse gibt es ein Ziffernblatt und ähm, über diese Linse wird sozusagen die Uhrzeit an die gegenüberliegende Wand projiziert. Mhm. Das funktioniert folgendermaßen. Wenn wir jetzt das Gehäuse öffnen sehen Sie im Inneren einen Hohlspiegel und einen Kerzenhalter. Mhm. Und das Licht von der Kerze wurde in dem Hohlspiegel gebündelt und dann durch diesen Brennspiegel, in dem das Uhrwerk auch läuft, mhm. dann eben nach außen geworfen. Das sieht man ja auch hier äh, tatsächlich. Das Bild, das wird dann quasi projiziert. Die Uhr kann natürlich noch mehr. Sie zeigt hier am Ziffernring ganz normal die Stunden an. Aber hier unten in diesen Ringen auch die Wochentage oder mhm. zum Beispiel das Datum und die Mondphase. Sehr schön. Anfang des 19. Jahrhunderts war die Zeit der Uhrenmacher in Friedberg vorbei. Andere Länder übernahmen die Marktführung mit günstigeren und moderneren Uhren. Die Wallfahrtskirche Herrgottsruh liegt am Stadtrand von Friedberg. Ein monumentaler Bau des Spätbarocks. Mit einer großen Generalsanierung vor ein paar Jahren wurde ihr ursprünglicher Zustand wiederhergestellt. An der Innenausstattung und den Deckenfresken waren unter anderem die Brüder Cosmas und Egid Asam beteiligt. Im linken Seitenschiff wird der Erlöser verehrt, in einer seltenen Darstellung als Christus in der Rast. Und hier dürfen sich seit 1983 die Kleinsten künstlerisch betätigen, in der Kunstschule Friedberg. Gegründet wurde sie von Rose Meyer Heidt. Es ist nicht wichtig, der Erste, Mächtigste zu sein. Wichtig ist, der Eigene zu werden. Das möchte die Künstlerin den Kindern und Jugendlichen vermitteln. Wichtig ist jetzt, dass ihr ihr habt einen Karton und dass wenn der Karton hier anfängt, dass er gleich dann mit den Ohren anfängt und es richtig großzügig drauf malt. Und immer gucken, das ist ganz wichtig. Rose Meyerheit gibt nur wenige Hilfestellungen, Anregungen. Es gibt kein gelungenes oder misslungenes Bild. Die Kinder dürfen sich ausdrücken, wie sie es möchten. Also In einem Satz, es möge Kunst sein. Sie sollen ihren Gefühlen freien Lauf lassen können. Sie sollen ihr eigenes finden. Sie sollen eigene Gedanken haben. Sie sollen zu einer eigenen Kunst kommen. Das ist natürlich sehr anspruchsvoll. Aber bei Kindern gelingt das. Mit ganz erstaunlichen Ergebnissen. Wenn in Inchenhofen höchste kirchliche Würdenträger Rächtige Trachten und wunderschön frisierte Pferde zusammentreffen? Dann ist Leonhardi-Tag. Der Altbayerische Markt zählte einst zu den bedeutendsten Wallfahrtsorten der Christenheit. Seit 1457 gibt es hier den Leonhardi-Ritt, immer an einem Sonntag, Anfang November. Und auch die jüngsten Wallfahrer wissen genau, worum es geht. Also wir fahren heute mit unserer Kurze, weil heute der Leonhardi-Ritt ist. Ähm, und Man kann auch in der Früh in die Kirche gehen und ich war in der Früh auch in der Kirche. Und man kann halt hier auch rumfahren mit den Wägen, weil es gibt ganz viele und da drüben sind auch ähm, Orbo-Darstellen, das sind auch ganz viele und da vorne sind ähm, Der den Strandwagen Ja, der, der und hier fahren halt die Großen. Und was genau wird auf den Wagen dargestellt? Ich bin in strand und ja, ich, ich weiß es jetzt nicht so genau, nee. nee. Dann frag doch mal. Ey, was stellen wir gleich noch mal da? Die Diakonenweihe. Ey, wir stellen die Diakonenweihe da. Die Wallfahrer kommen aus dem Landkreis Eichach-Friedberg, aber auch aus den umliegenden Landkreisen des Wittelsbacher Lands. Über 5000 Zuschauer folgen dem Spektakel zu Ehren des Heiligen. heilige Leonhard ist einer der 14 Nothelfer, Patron der Gefangenen und Mütter. Aber auch als Fürsprecher des Bauernstandes wird er verehrt, als Patron des Viehs, vor allem der Pferde. Im Leben der Menschen die Pferde Besonderheit beim Inchenhofener Leonhardiritt sind die lebenden Bilder auf den Festwagen, die Motive aus dem Leben des Heiligen zeigen. Rund eineinhalb Stunden müssen die Darsteller in ihrer Position verharren, bis der Umzug dreimal um die Wallfahrtskirche gezogen ist. Nach der Wallfahrt gibt es die Möglichkeit, an einer Kirchenführung bei Rainer Roos teilzunehmen. Die Leonhardi-Kirche in Inchenhofen birgt noch das eine oder andere Geheimnis. Wenn Sie den gigantischen Hochaltar vor sich sehen da, äh, dann sehen Sie in der Mitte den heiligen Leonhard, eine Figur, die aus der Spätgotik vermutlich noch stammt und in den Altar eingebaut worden ist. Der erst in der Rokoko-Zeit dann richtig ausgeschmückt und aufgebaut worden ist da. Der Hochaltar, von dem weiß man gar nicht, äh, wer den entworfen hat. Aber es gibt gewisse Vermutungen, die man nicht beweisen kann. Das könnte sein, dass das ein Entwurf für die Asambrüder ist. Nur dazu, weil die Asambrüder Mitglieder in der Leonhardi-Bruderschaft in Ingenhofen waren. Im Mittelalter war der Ochsenweg eine Handelsstraße von Ungarn nach Augsburg. 400 Jahre lang wurden auf dieser Route Grauochsen quer durch das Wittelsbacher Land getrieben. Mit dem Fleisch wurden vor allem Bürger der aufstrebenden Stadt Augsburg versorgt. Heute produziert man das Fleisch direkt im Landkreis. Zum Beispiel bei der Familie Schadel in Kühnhausen mit den Eltern Gerlinde und Sebastian und den Kindern Elisabeth und Martin. Die zweite Tochter ist heute noch in der Schule. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass alle leidenschaftliche Kuhfans sind. Und Ronja muss auch noch kommen, Ronja, geh! Ja, ist schon gut. Ja, jetzt kommt die Wichtigste, Jetzt geh geh! Ja, ist schon gut. Da hinten, das ist unser Bulle, der Lorenz. Das ist ein genetisch hornloser limousin bulle Dann die mit der Glocke da, das ist unser Froni. Es ist eine Braunvieh blond oder Schallerlei-Kreuzung. Das ist meiner Frau seine Lieblingskur, darum hat sie auch eine Glocken rum. Wenn man zur wird? Sie ähm, mm. ich habe immer schon eine Braunvieh-Schwäche. <lacht> und dann habe ich immer schon eine Braunviehkuh gehabt. Und wenn eine mehr 50 Jahre älter ist und braucht Austauschen, dann holen wir uns wieder eine vom Allgäu. Und ja, und das wäre dann automatisch meistens eine Lieblingskuh. <lacht> ja, meine Schwester hat einen Geburtstag gehabt und dann hat sie sich schon immer so eine schwarz-weiße Kur gewünscht und die hat sie halt dann auch gekriegt. Und ich habe selber auch nie gekriegt und ja, so kriegt man auch unsere Kur. <lacht> was ist das, was ist das Schöne an mhm. An sich das Wesen, weil also eigentlich, wenn man mit einer gut auskommt, mhm. ein bisschen Gefühl hat mit einer, man kann streicheln, man kann auf einer zugehen. Das soll man so erklären. Das ist was anderes als wie ein das ist Einfach was Schönes finde weil die sind viel ruhiger und die kommen einfach auf die Zuren. Das ist einfach ein Viech, das man gerne haben kann. Und wir sind damit aufgewachsen, darum finde ich das eigentlich super schön, wenn man so etwas Kuh haben kann. Äh, das Schöne ist halt, weil wir eine mutter haben. Äh, die Viecher, ich mein, sie werden im Endeffekt geschlachtet, das ist klar, aber solange wenn die bei uns sind, haben sie wirklich ein ganz tolles Leben. Äh im Stall haben sie auf Stroh, werden geboren, haben sofort bei der Kur, bleiben der Kur eigentlich, bis die Kuh das nächste Geheim kriegt und dann man weiß es, geht so lange gut, bis sie geschlachtet werden. Ja, das ist jetzt das, wo ich noch verantworten kann und wo ich sage, es ist in Ordnung. Und Das Fleisch landet zum Beispiel hier in Andreas Kühners Landhaus in Kissing. Er ist einer von elf Spezialitätenwirten im Wittelsbacher Land. So, also hier haben wir unser Drei-Edge-Beef. Das sind Ochsen und Fersen, wir haben hier die Rücken jeweils drin hängen. Da ist nicht nur das Roastbeef dran, sondern aus das Ribeye und das Filet. Das Besondere an unserem Fleisch ist, dass wir das trockenreifen, also das sogenannte Dry Aging. Das bedeutet, dass wir das Fleisch mindestens 28 Tage trocken bei niedriger Luftfeuchtigkeit in diesen Kühlschrank hängen und das Fleisch richtig schön abtrocknet. So, da ist es das gute Stück. Das ist also der ausgelöste Rücken. Äh, wichtig ist bei unserem Fleisch, dass wir einen kleinen Fettanteil dran haben. So, und das Besondere an dem Fleisch ist, dass wir jetzt den Fettrand zuerst angrillen, weil durch das Anbraten von dem Fett wird's richtig aromatisch, passt wie im Azipan, also richtig schön nussig. Unser Zwiebelsbraten, den würzen wir nur mit Meersalz. Kurz vom Grill nehmen. Und den lassen wir jetzt mal zwei Minuten liegen, damit sich das Fleisch entspannen kann. Und jetzt bekommt das sein letztes Finishing. In der Zwischenzeit richten wir unsere Spätzle an. Die sind jetzt aufgegangen, minimal angeröstet. Zwiebelrostbraten aus Ochsenfleisch. Regional und von höchster Qualität. Das Konzept der Spezialitätenwirte wurde 2004 mit dem Bayerischen Innovationspreis ausgezeichnet. Im Süden des Wittelsbacher Lands liegt die Gemeinde Mehring. Hier kommen Theaterfreunde wie Janina Maria Schmaus voll auf ihre Kosten, denn hier ist es. Das kleinste Opernhaus Deutschlands. Benno Mitschka, Germanist und Theaterwissenschaftler, und seine Frau Christine Schenk, die auch als Journalistin arbeitet, haben sich einen Traum erfüllt. Hallo, Christine. Hallo, Hallo. Hallo. Dann bin ich ja jetzt hier schon gleich vor dem ersten Papiertheater. Also das ist jetzt eine unserer Bühnen, das ist die Workshop-Bühne die äh, auf der wir jetzt in eine der Puppenkiste einen Hands- und redel Workshop mhm. gegeben haben, den Kindern gezeigt haben, wie man Papiertheater spielt, mit den Kindern gebastelt haben, gezeigt haben, wie man inszeniert. Darf ich denn jetzt auch mal hinter die Kulissen gucken, wie denn so was Aber sowas gerne ausschaut? doch. Ja. <lacht> Dann gehen wir da lang. Mhm. Dann ist das jetzt quasi Ihr Arbeitsplatz. Ganz genau, das ist mein Arbeitsplatz. Also Musik und Animationen und Licht ist ja alles programmiert, aber wir spielen live. Wir sind ja ein Theater. Das heißt, ich sitze hier, ich habe hier mein Regiebuch. Da steht drin, auf welches Stichwort ich welche Figur oder welche Figurengruppe reinschieben muss, rausziehen muss, rüberschieben muss zu meinem Mann, dass er sie übernimmt. Ähm, und hier für das erste Bild, wir spielen jetzt den Freischütz, ist jetzt schon alles aufgebaut. Und wenn es dann losgeht, dann weiß ich. Also dann muss ich diesen den Kilian und den Baldachin reinschieben. Das schöne ist die räumliche Wirkung einfach. Also, äh, uns ist ja ganz wichtig, dass es ganz dunkel ist und dass die einzige Lichtquelle hier die Bühnenöffnung ist und man hat das Gefühl, man wird reingezogen in diesen Raum und fängt an mit den Figuren zu leben und das ist das, was mich von Anfang an fasziniert hat am Papiertheater. Heute im Programm der Freischütz von karl Maria von Weber. Originallänge knapp drei Stunden. Wird denn dann das Stück auch in voller Länge aufgeführt? Weil das ist ja doch lang. Also wenn man jetzt eine ganze Oper hat, ist schon eine gute Länge meistens. Also ich glaube, Papiertheater gibt es nicht her, dass man die Sachen ungekürzt aufführt. Deswegen versuche ich immer so einen Schnitt zu machen, der so irgendwo im Bereich zwischen 60 und 80 Minuten ist. Ah, okay. Ich mache es immer so, dass ich schaue. Dass der Musikschnitt funktioniert. Also, natürlich am Anfang steht die dramaturgische Arbeit. Ich überlege mir, um was geht es in der Oper, was ist, was ist wichtig, was muss unbedingt drin sein. Und wenn das, wenn das erstmal steht, dann mache ich das Feintuning und schneide so lange an der Musik herum, dass, bis ich den Eindruck habe: okay, das kann man jetzt eigentlich auch ohne Bühnenbilder, ohne Figuren sich anhören, ohne gelangweilt zu sein. Im Papiertheater lassen sich Massenszenen günstig realisieren, denn die Sänger und Statisten verlangen keine Gagen. Die Originalvorlagen der Kulissen sind aus dem 19. Jahrhundert. Damals konnten sich Bildungsbürger die große Welt der Oper mit Ausschneidebögen und Guckkastenbildern nach Hause holen. Mit moderner Tricktechnik und Nebelmaschine wird die perfekte Illusion erzeugt. Ganz nach dem Motto des Opernhauses multum in parvo, viel in wenig. Im nördlichsten Teil des Wittelsbacher Landes liegt der Gumpenberg. Nach ihm benannt ist der seit über 750 Jahren ansässige bayerische Uradel, die Familie von Gumpenberg in Pöttmes. Die Standhaltung des Familienschlosses ist eine Herausforderung für Baron Franziskus von Gumpenberg, den 25. Nachfahren des alteingesessenen Adelsgeschlechts. Der jahrhundertelangen Familientradition und der Bedeutung seiner Vorfahren fühlt er sich verantwortlich und es macht ihn stolz zugleich. Es ist jetzt nicht der ständig bewohnte Teil, aber was es vielleicht hier ganz interessant macht, auch zu sehen, ist, dass wir hier unsere Ahnen aufhängen teilweise pärchenweise wie hier meine Ururgroßeltern, aber das ist eigentlich das schöne, so hat man immer den Blick auf die vergangenen Generationen, man kann sie ab und zu mal anschauen, man kann sich überlegen, was die jetzt in der Situation gemacht hätten und es verbindet einen auch mit der Geschichte der Familie, was ich auch immer eine sehr schöne Sache finde. Man sieht hier eine Vorfahrin, die über diesem Kamin hängt, das ist die Friederike von Gumpenberg. Interessant ist bei ihr, dass sie auch in der Schönheitsgalerie von Ludwig dem Ersten in Nymphenburg hängt. Wir haben leider leider nur das Duplikat, nicht das Original, das ist in München und ist aber, finde ich, auch ähm, ein schönes Bild, was hierher gehört, was ins Haus gehört und es macht immer Freude, es anzuschauen. Was vielleicht wichtig ist, auch wenn wir den mit dem Thema Wittelsbacher Land haben, Thema Wittelsbacher, ähm, das Hause Bayern, ähm, da war es immer so, dass die Gumpenbergs immer im Dienst, eigentlich seit Anbeginn der Zeit, seit dem zweiten Gumpenberg Heinrich I., waren wir immer im Dienst der Wittelsbacher gestanden. Diese Zeit ist seit dem Ende des Bayerischen Königreichs 1918 vorbei. Heute ist Baron Franziskus von Gumpenberg Unternehmer und leitet den großen Familienbetrieb. Er hat Forstwirtschaft studiert. Und kümmert sich unter anderem um die 1000 Hektar Wald, die zu seinem Besitz gehören. Mit Oberförster Bernhard Draxler begutachtet er das geschlagene Holz. Wie viel hat der Borkenkäfer zu minderwertiger Ware gefressen? Ja, den müssen wir, ja die müssen wir aussortieren. Da. Das ist nicht mal Brettware. Da hat der Haberstofffahrer nicht richtig mitgedacht. Das, macht keinen Sinn. das ja. bringt überhaupt das nichts. Wirklich nicht. das ein 2006 hat Baron von Gumpenberg den landwirtschaftlichen Betrieb, der ebenfalls zu seinem Erbe gehört, auf biologischen Anbau umgestellt. Für ihn ist das keine Frage des Profits, sondern die logische Konsequenz, für zukünftige Generationen zu sorgen. Wir müssen etwas tun dass wir in der, ich sag mal in der biologischen Landwirtschaft auch uns dafür einsetzen, dass ja, die Nahrungsgrundlage einfach erhalten wird. Was ist das Kapital? Das ist immer mein Boden und den muss ich erhalten. Und den kann ich auf Dauer eben nur, wenn ich ökologisch, biologisch wirtschafte, kann ich den auch erhalten. dann. Einfach alles dafür tun, dass die Natur wieder in das Gleichgewicht gebracht wird, was uns dann am Ende auch irgendwo das Überleben auf unserer schönen Erde Seit Mitte der 1990er Jahre bezeichnet sich der Landkreis Eichach-Friedberg als das Wittelsbacher Land. Das klingt nach großer bayerischer Geschichte, nach bezaubernder Landschaft, nach stolzen Einwohnern, die traditionsgebunden sind und den Blick auf nachfolgende Generationen wichtig finden. All das stimmt.